Mein Name ist Florian Haves. Ich bin Teamlead für Projektmanagement und IT-Services bei Media Office in Kornwestheim. Wir zeigen, wie es möglich ist, direkt aus Kornwestheim heraus Daten, Produktdaten nach, in den Publishing Hub zu transportieren und dort dann entsprechend zu bearbeiten und anschließend dann die fertige Publikation zu sehen und auch sehen, wie einfach es ist, diese Publikation zu erstellen. Ich bin zum ersten Mal jetzt hier dabei. Ich finde es spannend, mal wieder rauszudürfen, Menschen zu treffen, Menschen zu sehen. Und ich finde auch, die Kulisse hier, die ist einfach einmalig. Und es tut einfach gut, mal wieder mit so vielen Leuten auch ins Gespräch kommen zu können.